Zugangsschwellen zu Wissen abzubauen. Die größten Vorteile sind, dass ich die Reichweite meiner Veröffentlichungen erhöhen kann, einen größeren Strauß an Rechten behalten kann und gleichzeitig meine Publikationskosten senken kann. Die Rechtswissenschaften sind ein sehr konservatives Fach und ein Fach, das sehr im gedruckten Buch hängt. Und die Fächerkultur ändert sich bei uns nur sehr schwerfällig. So wird zum Beispiel noch immer erwartet, dass jemand zwei Monographien, eine Dissertation und eine Habilitation, publiziert, bevor er oder sie, und übrigens nicht selten, weit nach dem 30. Geburtstag, dann eine volle Professur an einer Universität erhält. Und darüber, wer eine solche Professur bekommt, entscheiden in der Regel ältere Kolleginnen und Kollegen, die selbst ihre Qualifikationsschriften als gedruckte Bücher veröffentlicht haben. Und die darum davon ausgehen, dass auch folgende Generationen ähm, ihre Werke auf dieselbe Weise veröffentlichen werden. Und wenige Junge trauen sich, dieser Erwartung zu widersprechen und ihre Schrift Open Access zu veröffentlichen, statt zu einem alteingesessenen Verlag zu gehen. Und Das gilt jedenfalls während der Qualifikationsphase auch für sonstige Publikationen, zum Beispiel für Aufsätze. Und diese sind leichter zu verorten, wenn sie bei einem etablierten Verlag veröffentlicht wurden, der in gewisser Weise als Qualitätsgarant wahrgenommen wird. Meines Erachtens ändert sich diese Kultur aber gerade stark. Es gibt immer mehr jüngere Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, sowohl Open Access zu publizieren, als auch Open Access-Publikationen herauszugeben und also selbst als Qualitätsgaranten einzustehen und es gibt immer mehr Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die nicht verstehen, warum sie so viel Geld für die Publikation etwa ihrer Doktorarbeit ausgeben sollen, damit diese dann nur einem Teil ihrer potenziellen Leserschaft zur Verfügung steht. Und ich zum Beispiel gebe gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen eine Zeitschrift raus, die Recht und Zugang heißt und Open Access by Nomos erscheint. Und außerdem arbeite ich gerade mit Kolleginnen und Kollegen zusammen ein Konzept für eine Open Access Schriftenreihe zum Materialgüter, IT, Daten und Wettbewerbsrecht und dafür werden wir gar nicht mit einem klassischen Verlag zusammenarbeiten.